Okay, ähm, ich wollte euer gemütliches Beisammensein gar nicht groß stören, äh, aber wir haben jetzt den nächsten Vortrag. Äh, wer schon mal auf der Trollcon war, kennt Klaus schon, äh, alter Trollforschungsveteran, seit der ersten Trollcon dabei. Und ähm, ja, ein kleiner Applaus zur Begrüßung bitte. Ja, guten Tag zusammen. Will ich mal eben schauen. Also ähm, es ist so, ich hatte vorhin erfahren, dass ähm, eine Absage da ist ähm, von, dem, von dem Vortrag. Und da habe ich gedacht, ähm, ich kann spontan nach dem Vortrag, können wir noch einen kleinen Workshop machen zum, zum Thema Trollerei. Ich habe, ich war in, äh, im Oktober war ich in Hannover bei beim Hackover und da habe ich einen Workshop angeboten, der heißt ähm, Wer bist du und was willst du von mir? Und in diesem Workshop habe ich mal so einige Materialien mitgebracht, so aus Diskussionen von sozusagen Troll, Trollerei in, in bei Blogs und so etwas. Und die habe ich vorgetragen. Diese, das sind so Fallbeispiele von Diskussion, von Diskussionsverläufen. Und die habe ich mit den Leuten da mal diskutiert. Und wenn ihr Interesse daran habt, würde ich sagen, bevor wir Langeweile haben, können wir im Anschluss an den Vortrag äh, diese Materialien, ich habe die ja, mir da zurechtgelegt, äh, mal auch wieder vornehmen, das sind genau dieselben und mal darüber diskutieren. Das ist durchaus interessant. Habt ihr daran Interesse? Ja, ja. Gut, äh, dann würde ich folgend, folgendermaßen vorschlagen, ich mache eine halbe Stunde gleich einen, einen kleinen Vortrag, der den man vielleicht auch als eine kleine Einführung dann lesen könnte und dann anschließend machen wir fünf Minuten Pause oder wie lang zehn Minuten und dann äh, machen wir noch einen kleinen Workshop. Okay, also ähm, es gibt ein neues Zauberwort, ihr kennt das bestimmt, äh, das ist ein Adjektiv, ähm, mit dem man ganz viele bekannte Dinge, die jeder kennt, ähm, Sachverhalte, Themen, Phänomene äh, oder Begriffe ähm, bezeichnen kann. Ein neues Adjektiv äh, und, äh, und zwar mit einer Eigenschaft bezeichnen kann, die eigentlich keiner begreift. Und diese Adjektiv, dieses Adjektiv heißt digital. Ähm. Habt ihr alle schon mal gehört? Ich will das mal aufzählen, was man mit digital alles bezeichnet, also welche welche Dinge man alle mit, äh, digital, mit der Eigenschaft digital versehen kann. Digitale Agenda, digitales Archiv, digitale Bürgerrechte, digitale Dokumente, äh, digitales Erbe, digitale Freundschaft, digitales Geld, digitale Gesellschaft, digitale Infrastruktur, digitaler Journalismus, digitales Lexikon, nicht wahr? Digitale Politik, digitaler Protest, digitaler Radiergummi, ihr kennt das alles. Ähm, digitale Revolution und digitales Vergessen und so weiter. Also wenn ich ähm, in meiner twitter time dann gucke jeden Tag, ich, also es ist schwachsinnig viel. Ähm, worüber, ich, worüber, ich, worüber ich zunächst reden möchte, Warum? Ähm, worüber informiert diese inflationäre Verwendung dieses Adjektivs digital? Ich meine vor allen Dingen die inflationäre Verwendung. Natürlich kann man irgendwelche Dinge mit dem Adjektiv digital versehen. Das ist keine Frage, das ist ein Adjektiv wie jedes andere. Aber es geht ja um diese inflationäre Verwendung. Immer dann, wenn man über etwas sprechen möchte, das eigentlich allen irgendwie bekannt ist, aber auf die eine oder andere Weise mit dem Internet in Zusammenhang gebracht werden kann, dann erhält es die Eigenschaft digital. Gewalt zum Beispiel kennt jeder. Jeder ist auf die eine oder andere Weise über Gewalt informiert, wie und wodurch auch immer. Jeder kann darüber sprechen und schreiben. Und das können wir deshalb so gut, weil darüber schon sehr viel gesprochen und geschrieben wurde und auch wird, sodass uns eigentlich die Kommunikation über Gewalt sehr gut vertraut ist. Aber kaum äh, verbindet man Gewalt äh, oder assoziiert man Gewalt mit Internet, schon ist es digitale Gewalt. Nicht wahr? Äh, und dann fragt man sich ja, was soll das eigentlich? Ne, und der Witz eigentlich ist, und das ist das, das Interessante, in dem Augenblick, wo man es mit dieser Eigenschaft digitale Gewalt versieht, äh, da weiß man plötzlich gar nicht, was das bedeutet. Ne? natürlich kennt man die Sprache, man kennt das Wort Digitale, man kennt das Wort Gewalt, aber die Assoziation jetzt auf einmal, diese Verknüpfung, die erzeugt nur auf einmal momentan und also spontan so die Frage, hör, keine Ahnung, auf, auf einmal kann man nicht mehr drüber reden oder nicht mehr so gut. Also auf einmal muss man, wenn man eben doch darüber reden will, erstmal so die Frage stellen, was ist das eigentlich? Oder was heißt digitale Gewalt? Und schon kommt jemand äh, und ähm, fängt nun an, äh, da eine irgendeine Definition vorzuschlagen. Ne? Und der Witz ist nun, äh, das gilt nicht nur für dieses Thema Gewalt, sondern für alle anderen Themen auch, Sobald man die dann eben mit irgendeinem Adjektiv versieht äh, und alle mit dem gleichen Adjektiv versieht, dann ereignen sich plötzlich, so könnte man das etwas theoretisch abstrakt formulieren, so spontan in der Kommunikation, so Gedächtnisverluste. Gedächtnisverluste heißt, du weißt auf einmal gar nicht, worum es geht. Na, obwohl dir das alles gut vertraut ist, weißt du plötzlich nicht, worum es geht. Äh, und auf diese Weise kann man nun, und das ist das, was in der Gesellschaft stattfindet, äh, das Sprechen und Schreiben über eben bekannte Themen verändern. Das ist, na, ist ja klar. Dir ist Gewalt und alles andere und Politik und Literatur und Lexika und alles mögliche, das ist dir bekannt, darüber kannst du reden und schreiben. Aber jetzt auf einmal, wo alles mit dem Wort digital versehen wird, auf einmal kannst du so viel nicht mehr dazu sagen. Das heißt, es findet da sozusagen ein Lernprozess statt. Auf diese Weise wird, auf diese Weise wird die bekannte Weise des Sprechens und Schreibens verändert. Und es nützt dir auch nichts, wenn du meinst, du könntest sozusagen das Verstehen vereinfachen, oder vereinheitlichen, indem du bei Wikipedia nachguckst und dich fragst, ähm, was ähm, digital denn bedeutet. Denn wenn du das tust, wenn du also bei, Digi bei Wikipedia nachschlägst, dann findest du irgendeine Form von, äh, eine Definition von digital. Und wenn du die verstehst, diese Definition, und dich dann fragst, was haben eigentlich Infrastruktur, was haben Erinnerungen, was haben Radiergummi und äh, Gewalt auf eine Weise miteinander gemeinsam, die es erlaubt, alles mit dem, Eigenschaft digital zu versehen, dann wirst du sagen, keine Ahnung, ich kapiere es eigentlich gar nicht. Und daraus kannst du ableiten, was diese inflationäre Verwendung bedeutet eigentlich. Es ist eigentlich eine gesellschaftlich standardisierte Stammelei. Und diese Stammelei, die muss, wird notwendig, die ist sinnvoll, um eben in der Gesellschaft auszuprobieren, wie man über etwas Neues, das man eigentlich so gar nicht kennt, wie man darüber sprechen und schreiben kann. Und aus dem gleichen Grunde äh, kann ich dann eben es jetzt unterlassen, es zu, genau zu definieren, was digitale Gewalt eigentlich ist, äh, weil es reicht eigentlich völlig, wenn man eine, eine gestammelte Definition äh, vorschlägt und eine gestammelte Definition, die habe ich natürlich selber auch im Internet gefunden, lautet, Das ist einfach eine Aufzählung von strafbaren Handlungen die auf irgendeine Art und Weise mit dem Internet in Zusammenhang gebracht werden, nämlich die Verbreitung von irgendwelchen Bildern, Nacktbildern oder so etwas, anstößigen Bildern. Kinderpornografie zählt darunter. Das Abgreifen von irgendwelchen Passwörtern, Identitätsdiebstahl, Schwarmattacken zur Stilllegung von irgendwelchen Webseiten. Ihr kennt das, Mobbing kann teilweise strafbar sein, Stalking, Rufschädigung, Beleidigung und alles Mögliche. Also irgendetwas, was man als Gewalt bezeichnen kann und das für äh, Internetnutzer eine unerträgliche Zumutung sein kann. Äh, und da zeigt sich nun, ähm, dass äh, äh, äh, es bei dieser, eigentlich bei dieser Definition gar nicht so sehr um Gewalt, äh, um, um digital geht, das ist klar, äh, äh, sondern es geht eigentlich auch nicht um Gewalt. Denn wenn es, also dass es um Digital, nix, dass, das, dass Gewalt eigentlich nichts mit digital zu tun hat, das können wir verstehen. Dass aber eigentlich bei dieser Wahrnehmungsassoziation Digitale Gewalt, dass es da auch nichts äh, mit Gewalt zu tun hat, das kann man daran erkennen, dass ja die bekannte und gewohnte Weise, mit Gewalt zu verfahren oder zu behandeln, sich nichts ändert. Wenn du auf irgendeine Art und Weise eine Gewalttat feststellst, sagen wir, es sei kinderpornografische Bilder, sei es, ähm, sei es dass äh, äh, irgendwelche Dinge passieren, von denen du weißt oder wissen könntest, dass es sich um eine Gewalttat oder um eine strafbare Gewalttat handelt, was machst du dann? Nichts Besonderes, du gehst zur Polizei. Du erstattest Strafanzeige oder wenn du auf, äh, selber davon betroffen bist und du kannst es irgendwie nicht tun, du würdest zu Psychologen gehen beispielsweise oder du ähm, stellst fest, dass, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, dass anderen Gewalt angetan wird äh, und du äußerst dann deine Betroffenheit. Ja, also das ist also alles sehr bekannt und äh, entsprechend gibt es ja eigentlich auch hier keinen Grund zu sagen, dass diese Art der Gewalt digital ist. Ja, ist es dann überhaupt Gewalt, nicht wahr? Ich will also nur sagen äh, Sofern unsere bekannten Verfahrensweisen der Behandlung und des Sprechens über Gewalt, äh, uns äh, äh, sofern wir die weiter betreiben, gibt es überhaupt keinen Grund, äh, von digitaler Gewalt zu sprechen. Wenn es aber eben dennoch geschieht, dann kann man eben den Verdacht haben, äh, dass das eben auch mit Gewalt eigentlich nichts zu tun hat. Und dann müsste man sich ja fragen, warum geschieht es trotzdem? Warum wird also trotzdem von digitaler Gewalt gesprochen, wenn eigentlich außerhalb, wenn man eigentlich außerhalb bekannter Routinen des Sprechens zu Schreibens über Gewalt nicht wüsste, was man dazu sagen soll? Also könnte man sagen, es ist überflüssig. Und das Interessante ist ja nur, dass man irgendwie so ein bisschen den Eindruck hat: nee, es ist schon ein bisschen was anderes. Aber dann stellt sich die Frage: Was ist denn daran eigentlich anders als als äh, Was ist daran anders als äh, so wie man es eben kennt und wie man es einem vertraut ist? Und darüber habe ich nachgedacht. Und die Ergebnisse meines Nachdenkens möchte ich euch kurz, so schnell es geht, so kurz es geht, darlegen. Ich vermute, dass man das, dass diese Wahrnehmungsassoziation digitale Gewalt, dass die deshalb hergestellt wird, nicht etwa um etwas klar zu machen, nicht etwa um Klarheit herzustellen, um Aufklärung herzustellen, um irgendeine Art von Problembewusstsein herzustellen, äh, sondern im Gegenteil, es geht eigentlich darum, kein klares Verständnis herzustellen, also dafür zu sorgen, dass man nicht so einfach verstehen kann, worum es geht, dass eigentlich ein Verstehen, eine Klarheit ähm, verhindert werden soll, dass eigentlich eine Verwirrung hergestellt werden soll, dass eben Ordnung, also im Sinne einer Verstehensordnung, dass die behindert werden soll. Also ein Thema wie digitale Gewalt, möchte ich sagen, entsteht anders, als irgendwelche Fachexperten, die man im Internet finden kann, behaupten, Entsteht so also ein Thema nicht da entsteht so dieses Thema digitale Gewalt nicht deshalb, um Klarheit herzustellen oder um Aufklärung zu ermöglichen, sondern genau das Gegenteil, um die ähm, Aufklärung zu behindern und ähm, zu blockieren oder zu erschweren. Wir kennen das von irgendwelchen Experten. Experten möchten gerne mit irgend finden irgendeinen Problemfall vor und behaupten nun, es müsse für dieses oder jenes irgendein ähm, ein Bewusstsein geschaffen werden, es müsse irgendein eine Klarheit her. Es geben nämlich Missstände in der Gesellschaft und der Experte bietet sich nun freundlich für wenig Geld an, diese Probleme dann zu lösen. Das machen die dann, indem sie Ratgeber schreiben beispielsweise. Das machen sie, indem sie Workshops geben, indem sie sich also als Adresse zur Verfügung stellen für irgendwelche äh, gesellschaftlichen Problemfälle. Und aus diesem Grunde, so könnte man nun sagen, denken die sich dann irgendwelche Beratungsprodukte aus. Ich selber kenne das ähm, aus meiner beruflichen Arbeit. Ich habe mal bei der Unternehmensberatung gearbeitet, da ist das so. Da müssen Unternehmensberater sich mal irgendwelche Beratungsprodukte ausdenken, um immer wieder die gleichen, um immer wieder den gleichen Kunden ähm, etwas anderes äh, zu verkaufen. Ne? Wenn das so wäre, könnte man sagen, na, dann ist ja eigentlich alles klar. Das kennen wir schon, aber, und da, das ist eben genau der Punkt, Genauso so ist es nämlich nicht. So möchten wir das gerne, so einfach möchten wir uns gerne darüber äh, unterhalten, so einfach hätten wir es gerne. Das sind einfach irgendwelche Leute, die sich Geschäftskonzepte ausdenken, um sich selber irgendwie interessant und wichtig zu machen. Und da behaupte ich, nee, das ist ein Irrtum. Äh, es, es geht nicht darum, äh, Klarheiten und Ordnung zu schaffen, und es geht auch nicht darum, die Karrieren oder den beruflichen Erfolg von irgendwelchen Beratern zu befördern, sondern ich glaube eher, es geht es ist andersherum, es geht genau darum, eben das zu verhindern. Das kann man feststellen, wenn man mal darüber nachdenkt, auf welche Weise sind wir eigentlich gewohnt, über Gewalt zu sprechen. Auch da eine kleine Aufzählung. Wenn wir anfangen, über Gewalt zu sprechen, dann können wir über folgende Dinge reden. Wir können reden über häusliche Gewalt, männliche Gewalt, kriegerische Gewalt, staatliche Gewalt, kriminelle Gewalt, zivile Gewalt, nachbarschaftliche Gewalt, legale Gewalt, Naturgewalt und so weiter. Wir können über all diese Dinge sehr viel sagen, sehr viel reden, aber was nicht klappt, ist, dass wir auf diese Weise irgendein kohärentes Verständnis von Gewalt bekommen. Weil das hängt damit zusammen, dass man über Gewalt sehr viel Erfahrung hat, weil über Gewalt schon sehr viel geschrieben und äh, ge, gesprochen wurde. Und entsprechend kann man darüber sagen. Und in diesem, ganzen, in, dieser, in diesem ganzen Durcheinander, das wir kennen zum Thema Gewalt, kommt jetzt sozusagen das nächste Element hinzu. Das ist nämlich jetzt nach der häuslichen Gewalt und der weiblichen Gewalt und der kindlichen Gewalt, kommt jetzt auch noch digitale Gewalt. Ne? Und jetzt... Kann ich mir nicht mehr vorstellen. Also, dass ich, der ich mich für einen mindestens durchschnittlich intelligenten Menschen halte, dass ich das noch alles kapiere. Und ich bin mindestens durchschnittlich intelligent. Und das sind wohl alle anderen auch. Nicht wahr? Ein durchschnittlich intelligenter Mensch kann wohl nicht mehr glauben, dieses ganze Durcheinander noch verstehen zu können. Und es ist nicht erkennbar, wie und wodurch dieses Durcheinander jetzt geordnet werden könnte. Also, ich möchte, möchte behaupten, diese, diese, dieser Versuch, irgend, diese Wahrnehmungsassoziation herzustellen, digitale Gewalt ist überflüssig, sie ist überflüssig, sie bringt eigentlich nichts, und wenn es dennoch geschieht, wenn also trotzdem Kommunikation darüber möglich ist in der Gesellschaft, dann ist das eben nicht, dann erfüllt das nicht den Zweck, Aufklärung herzustellen oder ein kritisches Bewusstsein herzustellen, sondern eben genau das Gegenteil und auch nicht die Karrieren von fachleuten zu befördern, sondern genau das Gegenteil, diese zu erschweren, zu blockieren und zu behindern. Und dann stellt sich die Frage, warum ist, was ist dieser, was ist der Sinn dieser Art von Kommunikation? Also warum diese Verwirrung? Warum diese, dieses Durcheinander? Warum diese Erschwernisse? Warum dieses Durcheinander? Und das wiederum meine ich, hängt genau mit dem zusammen, von dem ich glaube, dass Digi mir hängt mit dem zusammen, von dem ich meine, dass digitale Gewalt sein könnte. Wobei ich jetzt natürlich digitale Gewalt nur in Anführungsstrichen setze, weil nämlich ich ein anderes Verständnis von dem, was digitale Gewalt ist oder sein könnte, vorschlagen möchte. Und zwar, jeder von euch, das ist die Überlegung, jeder von euch hier im Raum oder auch die Abwesenden, alle Leute ähm, sind mit der Maxime einverstanden, die lautet, die kennt jeder und jeder ist beinahe damit einverstanden, Du bist für die Konsequenzen deines Handelns selbst verantwortlich. Ich kenne eigentlich niemanden, der sagt nee, ich nicht. Du bist für die Konsequenzen deines Handelns selbst verantwortlich. Und diese Maxime wird eigentlich mehr oder weniger von allen akzeptiert und sie oder sie wird nicht allzu gründlich geprüft. Es wird nicht allzu gründlich darüber nachgedacht. Und es kann auch nicht allzu gründlich darüber nachgedacht werden, denn wenn man das tut, wenn man gründlicher darüber nachdenken möchte, dann landet man im. Also, falls ich aber logisch darüber nachdenken möchte, dann handelt man im Verdruss. Man kommt nämlich nicht weiter. Das will ich kurz erklären. Du bist für die Konsequenzen deines Handelns selbst verantwortlich. Und das heißt, was ist, wenn ich aufgrund einfachen Nachdenkens feststellen kann, dass ich die Konsequenzen meines Handels nicht immer kennen kann, weil ich ja nicht immer wissen kann, was sich in Zukunft ereignen wird. Woher soll ich das wissen? Die normale Reaktion darauf lautet, wenn du nicht weißt, was dir passieren könnte, dann also solltest du dich vorher informieren. Du kennst das, ne? Du solltest dich vorher informieren, du solltest dich vorher besser informieren. Und dazu solltest du dich eben anstrengen, dazu musst du etwas unternehmen. Und wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht vorher informierst, ja dann bist du eben für die Konsequenzen dieses, dieses Unterlassung, also dein Nichtwissen, das sich daraus ergibt, bist du dann selbst verantwortlich. Du kannst also auf die eine oder andere Weise dann berechtigterweise von irgendwem sanktioniert werden, weil du etwas unterlassen hast. Denn so könnte man ja sagen, du hättest nicht unwissend bleiben müssen, wenn du dich informierst. Aber wenn du es tust, also wenn du dich nun informieren möchtest, wenn du dich nun besser informieren möchtest, was musst du dann tun? Und zwar musst du dann handeln. Du musst etwas tun. Auf die eine oder andere Weise denn handelst du nicht, kannst du dich nicht besser informieren und dann kannst du eben auch nicht handeln. Wenn du aber handelst, um dich besser über die Konsequenzen deines Handelns zu informieren, dann müsstest du eben über die Konsequenzen dieses Handelns wiederum informiert sein. Aber das kannst du gar nicht sein. Du handelst nicht, das ist die logische Konsequenz, die sich daraus ergibt, du handelst nicht etwa, weil dir alles klar ist. Denn wenn dir alles klar wäre, wüsstest du nicht, was du als nächstes tun solltest. Du handelst deshalb, weil dir nicht alles klar ist. Und aus diesem Grunde weißt du sehr genau, was du als nächstes tun könntest oder müsstest oder solltest. Weil du nicht alles weißt und damit auch die Konsequenzen deines Handelns nicht kennst. Deshalb handelst du. Und der Verdruss entsteht nun dadurch, dass man eben genau dies leugnet, beziehungsweise nicht darüber nachdenkt. Und also wird das, geschieht es das auch nicht. Das Interessante ist nun, also was noch mal noch einen Schritt zurück. Die, diese Behauptung, du bist für die Konsequenzen deines Handelns selbst verantwortlich, die setzt einfach voraus, dass alle Handlungen, die das nicht wissen, um die Konsequenzen deines Handelns beseitigen, keine Konsequenzen hätten. Aber, aber und das ist eben falsch, tatsächlich, dann findest du das heraus, dass die Konsequenzen deines Handelns, um dich über die Konsequenzen deines Handelns zu informieren, wenn du die nämlich herausbekommst, dann kannst du nicht behaupten, du seist dafür selber verantwortlich. Und, und das ist jetzt wichtig, warum kann diese Maxime trotzdem gesellschaftlich akzeptiert werden? Trotzdem, obwohl, wenn man logisch darüber nachdenkt, das unhaltbar ist. Warum eigentlich? Antwort. Der Grund ist, dass die Akzeptanz dieser Maxime und die Bedingung ihrer Akzeptanz, dass die in der Gesellschaft funktional getrennt voneinander behandelt wird. Wenn irgendwo behauptet wird, du sollst dich über die Konsequenzen deines Handelns woanders und vorher informieren, dann heißt das immer... So eine Art Abweisung, du wurdest mit so einer Abweisung konfrontiert. Bevor du hierher kommst und einen Arbeitsvertrag unterschreibst, geh erstmal woanders hin und informiere dich, was es bedeutet, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Wenn du hierher kommst und Mitglied in diesem Verein werden willst, dann erkundige dich erstmal vorher, was dieser Verein eigentlich will. Oder wenn du irgendeine Ausbildung anfängst, ein Studium anfängst, ein Fach studieren möchtest, dann lautet die Antwort, erkundige dich vorher und das heißt woanders erstmal, was das bedeutet. Und das heißt in dem Fall, suche irgendeine Art von Beratung auf. Ne? Studienberatung beispielsweise, geh also erstmal woanders hin. Das heißt, hier findet eine Trennung statt. Bevor du irgendwo aufschlägst, also irgendwo anwesend wirst, wird immer gesagt, es muss schon vorausgesetzt sein, dass du vorher schon darüber informiert bist, warum du eigentlich hier bist. Und das konnte eben in der Gesellschaft deshalb wunderbar, wunderbar funktionieren, weil wir ja auch, uns, die Gesellschaft uns auch die Möglichkeit einräumt, das zu leisten. Also schon im Kindergarten beispielsweise, nicht wahr? Und dann kommst du in die Schule, da lernst du ja ganz viel. Und da bekommst du dann im Laufe deines Lebens die Voraussetzungen mitgeliefert, die du brauchst, wenn du dann irgendwo tatsächlich irgendwo aufschlägst und dann sagst ja, ich kann hier die wissen, worauf ich mich einlasse. Das ist ja klar. Da wird nun äh, durch diese funktionale Trennung. Und das Wichtigste ist, warum du dich auf diese Maxime einlassen kannst, ist, du kannst dich deshalb umso besser darauf einlassen, da du weißt, dass wenn nun für den Fall, dass dir die Konsequenzen deines Handelns ähm, auf den Tisch gelegt werden, haben gesagt wird, hier Tobias, was hast du denn da eigentlich gemacht gestern? Oder was hast du denn da gesagt für einen Blödsinn? Dass du dann sagen kannst, und das ist wichtig, das stimmt gar nicht. Und dies auch dann sagen kannst, wenn sich herausstellen sollte, dass du Unrecht hast. Also wenn ich zu dir sage, was hast du denn wieder für Mist gemacht? Was hast du denn wieder für Blödsinn gemacht? Ne? Und, und und selbst dann, wenn ich sagen kann, du machst immer so einen Blödsinn. Du hast also nicht nur gestern und vorgestern, sondern letztes Jahr auch schon vor zwei Jahren wieder diesen Quatsch gemacht. Du hast immer das Recht zu sagen, es stimmt nicht. Auch dann, wenn sich immer herausstellt, du lügst. Ne? Weil das ist nämlich genau diese Rechte, die wir haben. Du, du, du nimmst dieses Recht auf, sagen wir, Verteidigung äh, nimmst du in Anspruch und dieses Recht äh, musst du auch in Anspruch nehmen können und dürfen. Äh, und das Interessante ist, dass dieses Recht sich die Leute, egal wo sie sich treffen, immer auch gegeneinander geben müssen. Ähm, auch wenn sie aus Erfahrung wissen, dass jemand ständig irgendwelchen missbraucht. Und weil wir tatsächlich daraus klug werden können, weil wir damit gute Erfahrungen machen können, du bist also tatsächlich auch in, die, in der Lage, die, das, äh, du bist dazu in der Lage, die Konsequenzen deines Handelns zu verantworten. Gerade weil du damit gute Erfahrungen gemacht hast, bist du umso eher bereit, dich auf so eine blödsinnige Maxime einzulassen. Hm? Es funktioniert eben, weil du sehr wenig Enttäuschungen damit gemacht hast. Und was wäre nun, wenn nun genau diese funktionale Trennung zwischen der Akzeptanz dieser Maxime und der Bedingung ihrer Akzeptanz, wenn die eben nicht mehr getrennt wä wäre, wenn es also nicht mehr so wäre, dass man sagen könnte, geh erstmal woanders hin, schon vorbei, geh erstmal woanders hin, wenn also egal wo du bist, wo du bist, egal wo du dich aufhältst, ob äh, nun hier oder ob auf der Straße, in der Straßenbahn, auf dem Mond oder in der Tiefsee, egal wo du dich aufhältst, du eben nicht zuerst woanders hingehen musst, sondern egal wo du dich aufhältst, immer dasselbe tust, du schaltest nämlich Computer ein, ne, um dich zu informieren, ne? ist ja klar, du schaltest einfach einen Computer ein, und jetzt kann niemand mehr einfach sagen, gebe dir erstmal woanders hin. Egal wo du bist, egal wo du dich aufhältst, äh, du handelst, indem du den Computer einschaltest und auf dich auf diese Weise informiert. Und die Konsequenzen dieses Handelns, das ist ja genau das, womit wir uns praktisch jeden Tag befassen, wenn wir die, ähm, wenn wir uns mit Twitter befassen, wenn wir uns mit Facebook befassen, wenn wir uns mit diesen ganzen sozialen Netzwerken befassen, wenn wir uns mit Blogs befassen, die Konsequenzen dieses Handelns, wenn du anfängst, dich zu informieren, du hinterlässt immer Spuren und diese Spuren sind immer von irgendwelchen Leuten äh, verfolgbar, werden gesammelt, werden zusammen verknüpft und du weißt nicht mehr, was da geschieht. Du hast keine Chance mehr. Und das Wichtige ist, das gilt nicht nur für jeden Einzelnen von uns, das gilt auch für diese Unternehmen, also auch für Facebook, auch für Google und das gilt am Ende auch für die diese Überwachung, diese ähm, Geheimdienste. Auch die haben kaum eine Chance, die Konsequenzen ihres Handelns noch zu überdenken, weshalb ist ihnen inzwischen, das können wir bei dieser Überwachung sehen, bei diesen Geheimdiensten denen ist es auch egal. Sie sagen, Grundrechte, früher mussten die Beamten, wenn die sich äh, nicht mehr an Sch äh, Gesetze halten wollten, erstmal die Staatsmacht erobern, heute sagen die einfach, ich habe eine andere Rechtsauffassung. Ja. und ähm, und kümmern sich dann um nichts mehr. Und jetzt kommt in dieser Situation, kommt nun die Fachexperten, kommt eine neue Generation von Fachexperten, eine neue, sozusagen neue Leute, die eine Karriere anmelden und sagen, lass uns mal über digitale Gewalt reden und lass uns mal darüber reden, dass du dich vorher darüber informieren solltest, was das bedeutet. Und das Interessante ist, dass diese Fachexperten ja nun auch keine Chance haben, die Konsequenzen ihres Handelns selbst zu ähm, reflektieren. Womit haben wir es zu tun? Ich möchte behaupten, wir haben es damit zu tun, dass nun ähm, infolge einer geleisteten gesellschaftlichen Aufklärung, sagen wir der letzten 150, 200 Jahre, dass infolge dieser Aufklärung ähm, sich die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert haben, unter denen Aufklärung möglich ist. Und diese Veränderungsprozesse werden jetzt, und das ist wichtig, für alle aufgedeckt. Also nicht etwa nur für irgendeinen Fachexperten, nicht etwa nur für irgendwelche Professoren an den Universitäten, nicht nur für irgendwelche seltenen Genies, ne, die in irgendeiner abgeschiedenen Kammer sitzen und sagen, bevor du zu mir kommst, informiere dich erstmal woanders, sondern für alle. Alle bekommen, alle bekommen jetzt jeden Tag auf den Bildschirm. Die Ergebnisse dieses gesellschaftlichen Veränderungsprozesses präsentiert. Und jetzt stehen, stehen, alle da und gucken irgendwie wie verschreckt auf diesem Bildschirm, und sagen, um Gottes Willen, und schreien Empörung, und schreiben Ablehnung, und schreien Trollerei, und schreiben Scheiße. Also, ich stelle das manchmal wirklich so vor. Nicht wahr? Ähm, äh, die Leute, gleichzeitig sitzen, weiß ich nicht, eine Million Leute vom Bildschirm, gleichzeitig sagen, ach, rufen alle Scheiße. Nicht wahr? Weil sie mal wieder mit etwas konfrontiert worden sind, das sie wieder nicht kapieren. Alle sitzen vom Bildschirm und schreien Scheiße. Und das ist das, was ich sagen würde, im weitesten Sinne Wort, Wort des Wortes, äh, digitale Gewalt ist. Also eben dies ist digitale Gewalt. Ne, wir können nicht mehr damit einverstanden sein, diese einfache Maxime, du bist für die Konsequenzen deines Handelns selbst verantwortlich, einfach so so naiv und ungeprüft zu akzeptieren. Und in der, dieser Hinsicht ist dann natürlich auch ähm, das Thema Trolle interessant. Und ich meine dann mit Trolle genau diese ähm, diese ganze Kacke, diese ganze Schnauzerei, diese ganzes, dieses Schimpfen, dieses Kotzen. Diese schlimmen Leute, die dann bei Diskussionen gegen irgendwelche Regeln verstoßen, von denen niemand genau weiß, was sie eigentlich besagen. Nicht wahr? Ähm, da wird ja eigentlich genau gesagt, sie sollten doch erstmal irgendwie eine Etikette vorher studieren oder irgendwo. Sie sollten erstmal sich vorher wohl informieren, aber das ist, ist egal. Also, sie können nur die nächste Internetseite aufschlagen oder sie können nur das nächste Internetforum konsultieren, aber sie können nicht auf Internet verzichten. Und dann erkennt man eben auch, dass, also, ne, was diese, dass diese Empörung über diese Trollerei, dass die also völlig unhaltbar ist, da wird also wirklich uns glaubhaft gemacht, da sitzen also irgendwelche bösartigen Trolle, irgendwelche Leute, die geisteskrank sind, die betrunken sind, die schlechte Laune haben, die ein schlechtes Leben haben, die einen defizitären Charakter haben, die sitzen also vor irgendeinem Bildschirm und warten nur darauf, irgendwelche armen, unschuldigen Opfer heimzusuchen und sie heimtückisch von hinten mit irgendwelchen Frechheiten zu überfallen. Das ist nicht so, sondern diese Frechheit, von der man meint, die da geschieht, ist eben genau diese Aufdeckung der veränderten Bedingungen. Gerne hätte Klein Fritzchen das natürlich so. Klein Fritzchen würde natürlich sagen, ich bin ein Opfer unheimlicher Machenschaften und ich bin so unglaublich unschuldig. Und Klein Fritzchen denkt sich nichts dabei. So hätte Klein Fritzchen gern die große Welt. Weil Klein Fritzchen dann eben immer glauben kann, ich habe ja eigentlich nichts gemacht. Ich kann ja eigentlich nichts dafür. Ich habe ja nur meine Augen aufgemacht. Ich habe ja nur den Computer eingeschaltet. Ich, ja, ich bin ja so herrlich unschuldig. Und wenn Klein Fritzchen dann äh, Klein Fritzchen vertraut auf den Weihnachtsmann, der kommt dann irgendwann und, und behandelt die guten gut und die bösen böse. Das glaubt klein Fritz und wenn er feststellt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, das ist ja, ne, das schreibt er ja Protestbriefe und sagt, das ist doch schlimm, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Wir haben es, so möchte ich sagen, tatsächlich mit jeder Hinsicht mit einem ganz großen Irrsinn zu tun, der sich eben nicht darauf reduzieren lässt, dass irgendwelche böswilligen Gestalten vor irgendeinem Bildschirm sitzen, an irgendeiner Tastatur sitzen und nicht über die Konsequenzen ihres Handelns nachdenken. Ich glaube schon, dass das irgendwie geschieht über die Konsequenzen deines Handelns, dass das alle irgendwie tun, aber du kannst darüber nachdenken, so viel du willst, wenn du die Konsequenzen deines Handelns wissen willst, musst du handeln. Denn es gibt keinen anderen Ort, wo du zuerst hingehen kannst. Es gibt keine andere Zuständigkeit, es gibt keine andere Informationsquelle als Computer einschalten. Und wenn man das nun ernst nimmt, dann könnte man eigentlich sagen, Internet ist im Großen und Ganzen wenn man mal die, sich das vorstellt, im Großen und Ganzen eine falsche Erfindung. Eigentlich, so könnte man sagen, eine falsche Erfindung eigentlich nicht gerechnet für eine informierte Gesellschaft. Eine informierte Gesellschaft muss doch eigentlich immer schon irgendwelche Bedingungen herstellen, dass vorher die schon ganz viel klar ist, bevor du dich auf Kommunikation einlässt. So sind wir das gewohnt. Und genau diese Gewohnheit wird durchkreuzt. Die wird sozusagen durch das Internet selber sabotiert. Und dann könnte man sagen, Internet müsste eigentlich abgeschafft werden. Aber es geschieht natürlich nicht. Ist ja völlig logisch. Ist doch, ist doch gar nicht möglich. Nicht wahr? Es gibt zu viele Fallen eigentlich. Es gibt zu viele Rechtsverletzungen, müsste man, kann man feststellen. Es gibt zu viele Irrtümer, zu viel Chaos. Zu viel Überwachung, zu viel Manipulation. Es gibt eigentlich zu viel Macht und zu viel Kontrolle. Es gibt zu viel von allem, was eigentlich keiner haben will und auch keiner bestellt hat. Und allen fällt das auf. Und welche Konsequenzen hat das? Keine. Es geht einfach, es geht einfach eben immer so weiter. Und ich glaube kein bisschen daran. Dass wir, dass wir dass wir annehmen können, dass sich sozusagen nach dass, dass ein Lernprozess bewirken wird, dass sich in zukunft verhältnisse einstellen werden, die dafür sorgen, dass die alten gewohnheiten gerettet werden können also dass sozusagen die vergangenheit sozusagen in der zukunft ne, gerettet werden kann. das glaube ich kein bisschen Also ich möchte vermuten, und Welchen Schluss ziehe ich daraus? Ich möchte vermuten, dass gerade diese Unsicherheit, mit der wir es zu tun haben, diese Unzuverlässigkeit, dieses ganze Misstrauen, diese ganze Paranoia, diese ganzen Rechtsverletzungen, diese vielen Enttäuschungen, auch die Ängste, die damit verbunden sind und natürlich auch das, was wir digitale Gewalt nennen möchten, gar nicht dazu führt, dass das Internet abgelehnt wird, sondern im Gegenteil dazu führt, dass man sich damit besser vertraut machen kann. Ne? Diese ganzen Pathologien sind eben kein Hindernis, um sich zu informieren oder schon gar nicht ein Info Hindernis, um zu handeln, sondern sie sind praktisch der erste Schritt dazu. Ne? Diese Pathologien sind die Grundschule, die man besuchen muss, um eine Art von Kommunikation kennenzulernen, auf die wir einfach nicht vorbereitet sein können, weil wir anfangen darüber nachzudenken, dass es ja eigentlich etwas Neues ist und über etwas Neues können wir eben so viel nicht wissen und entsprechend muss Neues ja, wie ein kleines Kind erstmal in Erfahrung gebracht werden. Man fängt einfach an zu sprechen und zu stammeln und zu gucken, wie äh, daraus äh, wie, wie, wie es dann weitergeht. Und welchen praktischen Nutzen hat diese Einsicht, die die kann man sozusagen sich aufschreiben und mit nach Hause nehmen, der praktische Nutzen hat, da ist das, dass diese ganze Trollerei beispielsweise uns eigentlich nur dazu auffordert, zu lernen. Äh, und wenn du das ernst nimmst, dann kannst du jeden Tag feststellen, vergleichend beobachten, wer hat eigentlich die Bereitschaft, zu lernen, wer ist eigentlich lernwillig und wer ist nicht? Wer ist es nicht? Und genau diese Unterschiede, die kannst du dann benutzen äh, um äh, daraus äh, klüger zu werden. Das wollte ich sagen. Vielen Dank. Du aber in deinen Ausführungen, gerade du hast ja das Beispiel Berufsausbildung äh, gebracht. Und du bist jetzt aber ein bisschen, dass es ja auch durchaus Bereiche gibt, in denen es ja vor allem Weg darauf angelegt ist, dass die Konsequenzen nicht klar sind. Also der Begriff Shanghai ist ja genau das Gegenteil. Also dass ja. ich halt Shanghai, also dass ich im Hafen die Betrunkene irgendwie den unterschreiben lasse, dass sie am nächsten Tag auf dem Schiff irgendwie in den Krieg ziehen. Da geht es ja exakt darum, dass die nicht über die Konsequenzen informiert sind und auch keine Gelegenheit kriegen, sich zu informieren. Ähm, natürlich. Also zunächst, aber das ist ja, das, warum kann das funktionieren? Also ich kenne das, das, ich kenne das besonders von ähm, solchen Versicherungskonzernen. Ja, hast ja auch. Das ist Ne, bei diesem AWD und so etwas, die machen sowas. Die die, die, die, die locken, die, die verwickeln Leute sozusagen in, in, in Machenschaften, so kann man das sagen, also in Geschäftsbeziehungen, auch in Vertragsbeziehungen und sorgen eigentlich dafür, dass die keine Chance haben, die Konsequenzen des Handelns in Erfahrung zu bringen, dass für den Fall, dass Schaden aufgedeckt wird, dann sagt, du bist eben selber schuld und leck mich am Arsch. Ja klar, aber die interessante Frage ist ja, wie kann das funktionieren? Warum kann das funktionieren? Und das ist ja der Punkt. Der Punkt ist nämlich, weil tatsächlich alles auf Basis von Vertragshandeln passiert. Das ist ja genau der Witz. Vertragshandeln sagt ja eigentlich, ähm, dass wir ähm, ähm, auf der Basis eines, ähm, eines gemeinsamen Informiertseins. Ne? So, und natürlich ist den Beteiligten klar, dass da Tricksereien passieren. Aber jeder begraubt dann ja natürlich, sich darauf einzulassen, weil man ja auch Gewinne ähm, einstreichen kann und dann sagen kann, den Schaden anderen zu überlassen. Das findest du genau in dem Verhältnis zwischen dem Verkäufer eines Bankprodukts und dem Kunden. Ne? Der sagt dann, alles ist sicher, alles ist klar, er, der Kunde unterschreibt dann, ich wurde informiert und er weiß eigentlich gar nicht, worüber er informiert ist. Und dann muss abgewartet werden und wenn dann die Bank pleite geht, oder irgendwas, tja, der Kunde hat ja unterschrieben und jetzt hat der Kunde dann die Nachweispflicht und die kann er nicht erbringen, hat er verloren. Aber das kann eben nur funktionieren, weil eben die Annahme lautet, hier ist ein Vorinformiertsein, äh, die Ausgangspunkt. Und weil man dann die Bereitschaft hat, aufgrund deiner eigenen guten Erfahrung, das ist jetzt ja, du hast ja auch Vertrauen in die Gesellschaft. Du hast es ja auch und wenn du dann auch noch einen netten Mann gegenüber hast, den Onkel, diesen ja, Herrn Kaiser von der Mannheimer Versicherung, der auch noch ein lieber Kerl ist, denn die sind lieb, diese Leute, die sind klug und äh, sehr freundlich, äh, dann trittst du eben in die Falle auch hinein, klar. Also es wird schon ausgenutzt, ne? aber das geht eben auf der Basis der Annahme, du bist über dein Handeln vorher schon informiert. Übrigens, um nochmal dieses Thema, so hat, so kann auch der Faschismus funktioniert. Also der, der Faschismus hat ja, hat ja, auch dem nicht, hat das ja nicht in ihrer Kraft gesetzt, sondern hat genau auf dieser Basis auch funktionieren können. Das waren sozusagen Verbrecherbanden, die, ähm, die sich gegenseitig ähm, in, der, in, in, in der Hand hatten. Die haben Verbrechen begangen, sie wussten, dass es Verbrechen sind und sie wussten, wie kann man sich davor schützen, äh, vom, ähm, vom, ähm, Komplizen verpfiffen zu werden, indem man den Komplizen, ähm, ähm, ähm, weiter in die, indem man den Kompliz dazu motiviert, weitere Leute in das Verbrechen mit einzu, äh, einzubinden. Und so funktioniert Mafia und so funktioniert auch dieser Faschismus. Na, und dann hinterher, als dann auf einmal das große Ende kam, da sagten sie alle, wir haben auch von allem nichts gewusst. Klar, ne? das ist die gleiche Logik. Wir äh, wir arbeiten alle auf der Prämisse, es muss, am Ende hat irgendwer Verantwortung. Also es geht, eigentlich ist, ist die Diskussion jetzt immer von, wer hat die Verantwortung, aber äh, so ein bisschen wirklich erstmal die Frage aufwerfen, muss es denn immer am Ende eine Verantwortung geben, wenn man in etwas reingetappt ist, was halt keiner vorher der Also ich meine, das ist ja so geworden, kann halt jetzt erstmal um, wir Für die ganze äh, äh kann keiner erstmal schlecht die ja. äh, äh, Verantwortung dafür übernehmen. Aber am Ende sich halt, wer hat jetzt die Verantwortung? Ja. Das ist so, so ein bisschen dieses, äh, was du halt auch einfach gesagt hast: eigentlich haben wir es akzeptiert, diese Prämisse, am Ende muss jemand Verantwortung haben. Ja, warum? Du siehst das schön bei diesem Love Parade Beispiel, ne? Da kannst du es wunderbar sehen, 22 Tote und jetzt auf einmal wird gefragt, wer hätte denn vorher wissen müssen, was hinterher... Ja, es gab ja, genug, die es ja Ja, aber das also, ist es ja. damals ja. Die Frage ist ja, also ich will ja, ich kann ja keine Antwort darauf geben, wer der verantwortlich ist. Ich kann nur sagen, warum sie haben denn alle die Botschaft sich darauf einzulassen, auf so einen Quatsch? Ja. Warum denn? Naja, weil sie alle die Dollarzeichen in den Augen stehen hatten. Und dann gesagt haben, wir haben gute Erfahrungen, wir kommen damit zurecht. Und dann haben sie sich darauf eingelassen. Und dann gibt es 22 Tote und dann stehen sie da. Und tatsächlich, die Frage ist ja, können wir lernen, zum Beispiel zu sagen, naja, Gott, dann verteilen wir den Schaden auf alle. Aber wer übernimmt ihn? Also wer sagt dann gerne, ich nehme ihn? Also auch nur einen geringen Teil davon. Natürlich, am Ende werden die Schäden, die die die die die, die, die keiner übernehmen will, die werden dann durch eine Staatsgewalt auf alle verteilt. Das ist klar, das geschieht immer. Du siehst das bei diesen Banken, ne? bei dieser Bankenrettung. Am Ende äh, wird der Schaden auf alle verteilt. Ähm, ganz klar. Ne, aber man muss ja sehen, wie, wie, wie, wie kommt man sozusagen in diese Falle rein. Ne, und das kommt aufgrund dieser naiven Annahme. Ich kann, ich kann sozusagen Vertrauen in, ich hab mein, ich hab, wir haben ein Vertrauen in Gesellschaft, wir haben ein Vertrauen in das Funktionieren von gesellschaftlichen Institutionen. Und auf der Basis dieses Vertrauens kann ich mich einlassen, auch dann noch, wenn ich ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also auch dann geht's noch. Das ist ja das Witzige daran, dass diese Strukturen ja auch enorm hartnäckig sind. Ja, und da frage ich mich langsam, ähm, ist dieses ist dieses Risikobewusstsein, das wir ja auch uns antrainiert haben und übrigens auch dieses Risikobewusstsein, das wir ja schon haben, äh, hindert uns ja gar nicht daran, uns trotzdem äh, auf Verträge einzulassen. Auch aufgrund dieses Risiko, gerade dieses Risikobewusstsein macht es ja umso, äh, umso äh, verlässlicher wiederum eine persönliche Erfahrung ja eher, dass also in der Gesellschaft dann doch nicht so akzeptiert ist, die ganze Zeit auf diese Risiken hinzuweisen und den, äh, quasi das zu hinterfragen, ob denn das jetzt so funktionieren kann, sondern äh, tendenziell in der Gesellschaft eher, dass das Positive gesehen wird, vielleicht wegen den Dollarzeichen, vielleicht wegen anderen Motivationen und Gewinnen, vielleicht auch deswegen, weil du dir sicher sein kannst, dass es jemanden gibt, der die Verantwortung übernehmen müsste. Also ich meine, wir hatten jetzt in den letzten Jahren gerade in dem IT-Sektor, ich will digital wieder interviewen, aber <lacht> so ein paar Sachen, wo genügend Leute, die in it hier im Raum sitzen, gesagt haben, das wird irgendwann mal knallen, das tut uns noch mal richtig mächtig weh. Und am Ende hat es dann halt jetzt dieses Jahr geknallt und so ein paar Sicherheits-Security-Geschichten und äh, es war keiner so richtig überrascht von den Leuten, die es am Ende ausbaden mussten, aber vorher wollte auch keiner vorausschauen, quasi quasi ziehen, sondern man muss es hinterherziehen und vorher wurde nur gesagt, ihr seid ja alle schon an die, ihr seht ja irgendwie negative und äh, seid doch mal ein bisschen positiv. Ja, also die Gesellschaft will, will das quasi gar nicht wissen. Ja, ich hatte... Ich hatte als ich ich war in Karlsruhe bei der Gulasch Programmiernacht ähm, im, im im Juni und da habe ich versucht im Vortrag so wie der hier mal versucht zu sagen, könnte man vielleicht lernen oder mal darüber nachdenken, das war nur so ein, so ein so ein ganz unverbindlicher Gedanke von mir, dass wir über über diese diese Angst, Paranoia als Angstszenario, dass wir das mal anders lernen, dass wir vielleicht sagen, gerade wenn wir uns gegenseitig darüber informieren können, dass wir mit Paranoia rechnen, dass wir vielleicht gerade die, die Paranoia mit Vertrauen äh, verbinden. Also kann man da und da wurde, da habe ich also das hatte ich ein bisschen ausgeführt. Ich hatte sofort gemerkt, die Leute das nö, da hat also jeder ganz klar gesagt, nein, Paranoia ist Angst und Misstrauen, ist Kommunikation von Angst und Misstrauen und ne, da, da gibt es da, da da da gibt es kein Umlernen, da gibt es kein Umdenken. Also meine Überlegung war, ob wir gerade in Paranoia ein Vertrauen setzen können, gerade dann, wenn wir uns übereinander darüber informieren können, dass wir letztlich die Konsequenzen unseres Handelns gar nicht gar, also nicht nur nicht im Griff haben, sondern eben auch nicht bedenken können und auch nicht kennenlernen können. Ja, in die Kerbe schlägt auch, wer schließt alles Eheverträge. Ja, zum Beispiel. Ja, ja. ja. Dann schließt man den ja. und macht man das? Ja, ja. Aber, ne, das ist so ein Punkt. Aber ich meine eben, dass das eben genau diese Dinge sind, die sozusagen auch unsere Lernen, das Lernen auch behindern, weil wir ja sozusagen so mit so, weil wir von so vielen Selbstverständlichkeiten ausgehen, die wir nur ganz schwer. Ähm, die wir nur ganz schwer als äh, als fraglich akzeptieren können. zum Beispiel die vor der Komplexität ja. des also könnten wir zum Beispiel mal darüber nachdenken, dass vertragliches Handeln eigentlich schwierig ist und zwar so schwierig, dass man sich was Neues ausdenken sollte. Nicht, dass ich das weiß. Ich, ja, ist klar, woher soll ich das wissen. Aber man könnte ja mal anfangen, darüber nachzudenken. Ich weiß, dass vertragliches Handeln ja selber fraglich ist. Und das ist vielleicht andere Form. Also ich denke, zum Beispiel darüber nach Kommunikation zwischen Unbekannten. Also ich will, dann, nehmen wir ein Beispiel. Stell dir vor, du bekommst irgendeine E-Mail. Da steht irgendeine E-Mail, da steht dein Name drin. Hallo. Hallo Tobias, ich weiß ich, ich nichts, wer ich deinen Namen weiß. Hallo Tobias, ähm, ich habe dir hier eine äh, Datei unten angehängt. Würdest du mir bitte, das ist ein Text aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen? Sag mir mal, wo du wohnst. Ich leg dann und hinterleg dann an einem Kneipe da unten, hinterlege ich dir 500 Euro als Vorschuss und wenn du mir den Text ablieferst, kriegst du nochmal 500 Euro. Kein Name, keine Adresse. Kriegst du. Ne? So, dann gedacht, hä? Dann willst du sagen nö. Ne? Willst du sagen, nö. Ne? Sagen das ist doch ein Arsch, das ist, der, der will mich verarschen. Der will, also Wenn ich die Datei halt schon mal anklicke, weiß ich schon, dann habe ich schon ein Problem. Und dann will er meine eine Adresse haben, ne? dann will er mir glauben, er gibt mir Vorschuss. Und dann übersetze ich den Text und äh, ich bin nicht doof. Solche Spam-E-Mails kriegen wir jeden Tag. Ihr kennt das, ne? Von diesen Leuten da aus, auf, aus Afrika, sie suchen irgendjemanden, der Ihnen da. Wir ne? würden sagen, hat, das ist nicht vertrauenswürdig, sowas. Weil eben durch die Anonymität ja eine Adresse nicht gegeben ist. Und äh, wir würden dann sagen, nö, da will mich jemand verarschen. Und ich denke, darüber nach kann es vielleicht sein, dass wir lernen können, genau aus diesem Grunde Vertrauen darin zu haben, weil eben die Konsequenzen des Handelns, eben weil alle Menschen diese Probleme haben, auf an, dass das anfängt, vertrauenswürdig zu werden. Ähm, das können wir uns schwer vorstellen. Und jetzt haben ein anderes Beispiel. Aus, aus, bei Robinson Crusoe, aus dem Roman, da gibt es eine schöne Stelle. Da wird erzählt, wie dieser Robinson, also bevor er äh, auf dieser einsamen Insel landet, in Brasilien ist. Und er, hat, ähm, er ist schon seit vielen Jahren aus äh, London weg. Und ähm, er hat über, er hat erfahren, dass er eine Erbschaft gemacht hat. Seine Eltern sind gestorben. Er war schon viele Jahre nicht mehr in England. Er hat erfahren, dass er eine Erbschaft gemacht hat. Und er weiß, dass seine Tante irgendwo seine Erbschaft verwaltet. Und es ist nun so, dass er äh, äh, äh, äh, äh, äh, er will etwas kaufen. Er will ein Grundstück kaufen, glaube ich, eine Plantage kaufen. Ich glaube, er will sogar heiraten. Er, äh, und dazu braucht er auf einmal Geld. Und er hat keins. Und er weiß, ich habe in London... Das spielt ja im frühen 18. Jahrhundert. Ähm, ähm, ich habe in London dann eine Tante, die verwaltet, verwaltet ein Vermögen von mir. Und jetzt will er gucken, ist es möglich, eine Überweisung zu tätigen. Er muss also irgendwie Geld überweisen ähm, und er kann nicht einfach nach London fahren. So, Also was macht er? Er findet also einen Seemann, der sich ihm vorstellt, den er gar nicht kennt. Ein Mann, der sagt, ich bin ein ehrlicher Mensch und dem schreibt er dann tatsächlich also einen Brief und sagt an seine Tante, die ihn auch nicht kennt, die ihn also viele Jahre nicht gesehen hat, der, der schreibt dieser Tante einen Brief, bitte händige dem Überbringer dieses Schreibens eine, Summe, eine beträchtliche Summe Geld aus, weil der wird das dann an eine andere Stelle weitergeben. Und er gibt tatsächlich diesem Mann den Brief und der Mann setzt sich in das nächste Schiff, fährt nach London und tatsächlich zeigt dieser Tante diesen Brief und die vertraut dem und gibt nun eine große Summe Geld und der tatsächlich liefert diese Summe dann woanders als Bote ab. Ne? Also man muss sich ja nun wirklich vorstellen, das wird ja also auch in dem Roman auch erzählt, kann der eigentlich darin Vertrauen haben? Da ist nicht so ein Mann, ne? Und das Interessante ist, das wird erzählt, ja, jetzt warum eigentlich? Warum kann der in sowas Vertrauen haben? Ne? Und das fällt uns schwer nach. Für uns ist das überhaupt kein Problem weil Wenn du eine Geldüberweisung tätigen willst, auch ohne der Bank, ist das überhaupt kein Problem. Du rufst einfach jemanden an, gib dem mal Geld und so fertig. Telefon, Handy, kein Problem. Wir müssen keine Reise unternehmen. Ne, eine gefährliche Reise. Aber warum konnte das da funktionieren? Und ich vermute, das hängt damit zusammen, dass alle diese Probleme hatten und dass man natürlich wusste, dass Betrug stattfinden kann. Aber, dass vielleicht die Angst für den Betrug nicht einmal die größere Angst war, sondern eben dadurch, dass Schiffbruch erlitten wird oder sonst irgendetwas, das viel größere Risiko war, als eben der Betrug. So dass die alle... Nee, das ist ja nur ein Roman. Also zunächst, man muss ja erklären, das ist ein Roman und der Schriftsteller kann ja nur solche Geschichten erzählen, die für den Publikum glaubwürdig sind. Und tatsächlich, also er hat sich das vorausgedacht. Das ist klar, aber das Publikum, das zeitgenössische Publikum muss das ja irgendwie nachvollziehen können. Der kann sich ja nicht der kann ja nicht einfach plötzlich erzählen, plötzlich kam Außerirdischer und dann klappte alles. Das glaubt keiner. Also er muss schon irgendwelche, er muss schon in der Geschichte irgendwelche Glaubwürdigkeiten erzählen. Und das kann man auch glauben übrigens, dass, dass unter diesen schwierigen Voraussetzungen ein internationales Bankensystem ja auch entstanden ist. Also Geldboten äh, hat es gegeben. Es hat schon sehr früh Versuche gegeben, also Konto, Konten, äh, Kontostände, zu verrechnen. Das hat es schon sehr früh gegeben äh, und es hat ja auch immer, es musste ja auch immer das Problem gelöst werden, wenn man Briefe zum Beispiel verschickt, dass man dem Boten vertrauen kann. Ja, und ähm, das hat lange gedauert. Das hat, war natürlich immer auch riskant, denen war das Risiko immer bewusst. Aber trotzdem mussten sie sich irgendwie darauf einlassen, denn sonst wäre das nie gegangen. Ja, das ja, es ist ein bisschen schwieriger. Es ging, es, ging, es ging darum, dass die Gesellschaft nicht diese funktionale Differenzierung hatten wie wir. Es ging über nicht Reputation, sondern Klassen-, also ein Stand bewusst, Standesbewusstsein. Und in dieser Geschichte kann man das dann durchaus nachvollziehen. Dieser Cruiser wusste, da steht einer vor mir, so wie der spricht. Das ist auch ein ehrlicher Kerl. Also das konnte man glauben. Äh, ähm, das, dadurch, dass das ein Habitus war, das konnten die analysieren, der konnte die Sprache analysieren, der wusste, wie der spricht, was der spricht. Und sowas. Aber trotzdem, das war ja nicht weniger riskant, sowas zu machen, so eine Transaktion. Und so eine Transaktion kann, Sie, Sie müssen sich darauf einlassen, weil nur auf diese Weise kriegt man die Konsequenzen in Erfahrung. Und nur auf diese Weise kann man die Dinge re regulieren. Und nur auf diese Weise kann man dann Erfahrung sammeln. Und die kann sich nur auf diese Weise verbreiten. Also man muss sich dann eben auf das Risiko einlassen. Das nur als Beispiel, um zu sagen, kann das vielleicht sein, dass wir gegenwärtig, in der Situation sind, dass wir einem solchen anonymen Angebot nicht vertrauen könnten und dass das vielleicht gerade der Anlass, Anfangspunkt ist, um zu sagen, vielleicht irgendwann doch. Ich weiß, ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Ich weiß es nicht, es ist nur ein, nur ein Gedanke. Dass Kommunikation zwischen Unbekannten, gerade weil sie, gerade wenn Anonymität garantiert ist und garantiert bleibt, du vor den Konsequenzen deines Handelns viel besser geschützt bist die du eben aufgrund des, der riskanten Umstände gar nicht mehr kontrollieren kannst. Ja, weil es halt auch Konsequenzen für eben diese Boten bzw. den Betreiber dieses Botendienstes gab. Und zwar einmal offensichtliche Konsequenzen äh, und damit das Risiko halt auch für ein Fehlverhalten und die äh, so Sanktionierung einfach groß genug war. Ähm. Deswegen war man sich halt bewusst darüber, also wenn sich halt jemand ausgibt, als jemand, oder jemand äh, ab, der jemand für so einen Dienst aktiv war, dann abdreht und sich dann verschwindet mit irgendwelchen Mengen Geld, der halt keinen Fuß mehr auf den Boden fällt. Und das hat man halt heutzutage, wenn ich eine E Mail kriege von jemandem, äh, einem guten Freund, dem man halt äh, sein Königreich gestohlen hat, äh, dann ist das halt eher erstmal ein bisschen fishy. Ja, ja, ja. ich gebe zu, also ich hätte da auch kein Vertraut, drin. wenn die nicht so eine E-Mail kriegen, würde ich sagen, nö, das ist klar, die Masche ist, ne, ist klar, aber wie kriegt man es in Erfahrung? Also ich würde nur sagen, die Bedingungen, unter denen das akzeptabel ist, die ist für uns unbekannt. Wir haben ja schon äh, oft äh jetzt Zwei sieht, bitte äh, irgendwie immer so den Effekt gehabt, dass, äh, dass der Troll doch immer irgendwie relativ positiv weggekommen ist. Und äh, in deinem Vortrag war das jetzt auch wieder so. Also wenn ich mal versuche zusammenzufassen, was du da erzählt hast, war es, dass es den Begriff Digital irgendwas, zum Beispiel digitale Gewalt gibt, was äh, so eine Nebelkerze ist, mit der keiner richtig was anzufangen weiß, wo äh, die man vielleicht auch bewusst einsetzen kann, um, äh, um Verwirrung zu stiften oder gerade Diskussionen irgendwie ins Leere laufen zu lassen. Und äh, dass der Troll widerwillen, sage ich jetzt mal, es gibt sicher nicht die, die es äh, bewusst machen, gerade in so Sammelbecken wie bei Fortune oder so, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da jemand aus Versehen... Äh, <lacht> aus Versehen irgendwelche Katzenbilder äh, mit Hitler zusammen irgendwo postet und dann sagt Buch, äh, das waren jetzt aber nicht mehr. Ähm, äh, aber dieser Trollwiederwillen, sagst du ja quasi, äh, ist jetzt so als Pfadfinder unterwegs und äh, lotet so aus, äh, was es alles so für Fehler gibt und wo man ins nicht treten kann und klärt damit irgendwann diesen Begriff auf, sodass dass jeden ein gemeinsames Verständnis für dieses Digitale entsteht, oder habe ich da Das glaube ich nicht. Also ich glaube also glaub nicht, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben. Wir haben über Gewalt kein gemeinsames Verständnis, wir brauchen das auch nicht. Das ist ja das en entscheidende Punkt. Ähm, die, das Gespräch darüber ist nicht darauf angewiesen, dass wir zuerst ein gemeinsames Verständnis haben, den wir uns ja haben, Ne? wir können ein gemeinsames Verständnis kriegen, aber, für, aber das gemeinsame Verständnis muss nicht die Voraussetzung sein, denn irgendwo muss ja auch das gemeinsame Verständnis herkommen, sondern ich würde eher sagen, was passiert, ist sozusagen ein von keinem, von keinem, von keiner speziellen Stelle aus steuerbaren Erfahrungsbildungsprozess. Und aus diesem Grund finde ich diese Tollerei, auch diese ganze Kotzerei und Stauzerei und Schimpferei und auch diese, diese, diese wirklich üblen Dinge, die es da gibt. Also auch, wenn ich zugeben muss, dass mir das nicht immer gefällt, aber ich sehe das doch ziemlich nüchtern, weil ich eben sage, da ist sozusagen, ähm, ähm, da, da, gibt es sozusagen die, die, die, die Verkehrspolizisten, die immer wieder sagen, also, wenn ihr, wenn ihr keine Regeln habt, und wir haben ja keine eindeutigen Regeln, wie soll das, wo sollen die her haben, dann, sagt der, dann sagen diese Verkehrspolizisten, wie es nicht geht. Ja, also wenn wir uns nicht auf die Regel links, links vor rechts oder rechts vor links einigen können, dann, dann sagt der, ich gehe in alle Richtungen. Ich hab, da können wir gleich ein schönes Beispiel, ne, wenn wir mit der Diskussion anfangen, da habe ich Beispiele dabei, wo man das genau feststellen kann. Ich glaube, dass es inzwischen Leute gibt, die das auch testen, die also ganz bewusst, absichtlich versuchen, den Verkehrspolizisten zu spielen. Nicht, dass ich das mit Gewissheit sagen kann. Ich kann das nicht wissen, weil ich ja auch nur Internetnutzer bin. Also das möchte ich übrigens sagen, das habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen. Diese, diese Interneterklärer, ihr kennt diese Interneterklärer, was machen die? Die sitzen den ganzen Tag vom Bildschirm und die klicken sich von einem Ding zum anderen. Also die machen praktisch genau das, was du, ich und alle anderen auch tun. Die klicken von einem Link zu anderen, du kennst das Link, und jeder, der äh, surft, verfolgt einen, ver, verfolgt einen anderen Verweisungspfad von Link zu Link. Und der Interneterklärer -Kl -Kl sind nun diejenigen, die genau das machen, was alle anderen auch tun, und hinterher behaupten, sie wissen, was Sache ist. Ich lache mich dann jedes Mal kaputt. Ja, <lacht> ja. also die machen nichts anderes. Also ich würde ja sagen, Experte ist jemand, der Dinge tut, die andere nicht tun. Jemand, der ein Jumbo-Jet steuern kann. Der ist Experte, der weiß, wie das geht, weil die anderen tun es alle nicht. Oder äh, ne, jemand, der ein Atomkraftwerk steuert, würde ich sagen, ja. Ne? Oder wenn du Software schreibst, dann bist du ein Experte. Du weißt, wie es geht, weil die anderen machen es alle nicht. Oder wenn ich studiere soziologische Literatur, dann würde ich sagen, ich bin ein Experte und du bist es nicht, weil. Du, <lacht> aber was machen diese Interneterklärer? Die machen alles, die machen genau das, was alle anderen auch tun, und behaupten hinterher nicht, ne, sie wissen, worum es geht. Und ich was ich so erstaunlich finde, ist, dass da keiner sich drüber kaputt lacht. Vielleicht ist das in der aber auch so. Also, der <lacht> hat einfach nur danach dann noch geschrieben, hier, was er gemacht hat. Ja, aber ja klar. Problem, weil, ja, ja, klar, natürlich. Ne, aber nochmal, es geht doch nur darum, dass diese Interneterklärer von einem Link zum anderen... Nur darum, Wir machen die ja nicht. Und dann veröffentlichen sie einen Text und verschicken dann wieder nur einen weiteren Link. Ja, aber das spricht, das Gefühl, Wort, die kochen auch nur mit Wasser, ist ja auch nicht erst seit dem Internet da. Ja, nicht nur, dass sie nicht mit Wasser kochen, sondern äh, sie haben eigentlich nichts, worüber sie sprechen können. Nein, sie haben eigentlich nichts, sondern sie haben nur verschiedene Texte, die sie gelesen haben, verschiedene Bilder geguckt. Und das gilt für dich genauso wie für mich. Ja, auch dann Die Fähigkeit, es aufzuschreiben in einer Art und Weise, dass es Attraktion gewinnt. Das glauben wir, das hätten wir das gerne. Die hätten dann so eine spezielle Begabung. Das sind ja irgendwelche seltenen Genies. Ja, ja, nee, Begabung schreiben einfach. Naja, aber der interessante Fall ist ja. zu dokumentieren. Sie halt nicht. Deswegen haben sie nicht die Attraktion. Nee, sondern der Grund ist ein anderer. Der ja. Grund ist, die Gesellschaft stellt das fest, die Gesellschaft weiß, das ist anders, neu und sie, sie versucht das zu normalisieren, indem sie auf bekannte Weise reagiert und eine bekannte äh, Weise etwas Unbekanntes zu normalisieren, besteht darin, mit altem einfach weiterzumachen, sprich Interneterklärer zu zitieren. Und dadurch werden die prominent. Also sie werden eigentlich nur dadurch prominent, dass sie zitiert werden und nicht dadurch, dass sie so begabt sind. <lacht> Oder das, das, dadurch, dass sie so gut informiert sind, sondern es ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Ne? Wenn alle Leute ähm, Texte schreiben, dann ist es eine Frage der Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner dann prominent wird. Und mehr ist es nicht, das, ist eine, das hat nichts mit Begabung und auch nichts mit Intelligenz oder nichts mit besserem Informiertsein zu tun. Ähm, aber das funktioniert, das muss man ja nur sagen. Es funktioniert. Und ähm, äh, was ich nur erstaunlich finde, ist, dass keiner darüber lacht. Ja, Stattdessen regen sie sich auch noch mal auf über den Quatsch, den sie äh, erzählen und schreiben, statt zu lachen zu sagen: Mein Gott, ist doch eine Seppelei. Diejenigen, die drüber lachen könnten, ist meine These dazu: denen ist es einfach nicht wert, darüber zu lachen. Und diejenigen, die es nicht beurteilen können, die nehmen das eben als Informationsfetzen, an denen sie sich festhalten können und sie haben die Die das aufgeschrieben. Weil sie. Sich nicht selbst mit dem Problem in dem Fall beschäftigen wollen. Ja. Äh, gut, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Augenblick Pause und dann ähm, greifen wir genau diesen Punkt auf: ne, diese Leute, die äh, versuchen, den Verkehrspolizisten zu spielen. Wir haben jetzt eine Stunde, über eine Stunde gemacht. Ich würde sagen, jetzt nicht für eine Stunde Pause und dann gehen wir in den Workshop rein. God. Thank you. Thank you. <laughs>